Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 25, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem 21. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Die beiden Drucksachen das ist die 19625 und die 196048. Berichterstatterin Frau Abg. Wolf, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das dauert extrem lang. Der Hauptausschuss hat am 11.04.2018 Folgende Beschlussempfehlung abgegeben: Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum einstimmig, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank für den Bericht. Die Aussprache ist keine gewünscht. Dann lasse ich über den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abstimmen. Wer ihm zustimmt, den bitte ich noch das Handzeichen. Das sind CDU, Grüne und FDP, die Linke und die SPD. Stimmen dagegen? Stimmen Enthaltungen? Damit einstimmig beschlossen. Damit ist der Entwurf zum Gesetz erhoben.